Sie haben das Gefühl, Ihr Partner lässt Sie alleine mit Ihrem Einsatz für die Beziehung. Ich glaube nicht, dass seine Kooperationsbereitschaft steigt, wenn Sie ihn effektiver bekämpfen. Meine Videos versuchen Ihnen Denkanstöße anzubieten, durch die es Ihnen leichter fallen könnte, Ihren Partner zur Mitarbeit zu animieren.